Hallo. In diesem Video möchte ich den Beweis einige wichtige geometrische Formeln näher betrachten. Heute sprechen wir über Peripheriewinkel. Der Peripheriewinkel ist ein Winkel, dessen Scheitel auf dem Kreisbogen liegt. Hier ist unser Peripheriewinkel. Ich bezeichne ihn mit dem Buchstaben Psi. In diesem Video werde ich damit Peripheriewinkel bezeichnen. Psi, der Peripheriewinkel, ist genau die Hälfte des Zentriwinkels über dem gleichen Bogen. Ich brauche hier viele komplizierte Begriffe. Hoffentlich werdet ihr mich verstehen. Also, das ist Psi. Das ist der Peripheriewinkel, dessen Scheitel auf dem Bogen liegt. Wenn ihr zwei Strahlen zeichnet, die aus diesem Punkt ausgehen, oder zwei Sehnen, die diesen Winkel bilden, dann schneidet er den Kreis an der anderen Seite. Schaut mal auf den Kreisteil, der sich innerhalb dieses Winkels befindet. Das ist der Bogen, auf dem der Winkel Psi liegt. Hier hört ihr viele ausgefallene Wörter. Mir scheint aber die Idee ziemlich einfach zu sein. Hier ist dieser Bogen. Ich zeichne das so. Das ist der Bogen, auf dem der Winkel Psi liegt. Das heißt, der Peripheriewinkel, dessen Scheitel auf der Kreislinie liegt. Nun zum Zentriwinkel. Der Zentriwinkel ist ein Winkel, dessen Scheitel im Mittelpunkt des Kreises liegt. Sagen wir, dass dieser Punkt, ich versuche den nach Augenmaß zu bestimmen, der Mittelpunkt des Kreises ist. Ich zeichne den Zentriwinkel über dem gleichen Bogen. Nennen wir diesen Winkel θ. Das ist der Winkel ψ und das ist der Winkel θ. Ich will beweisen, dass ψ immer die Hälfte von θ ist. Nehmen wir an, dass ψ 25 Grad beträgt. Wir können also gleich sagen, dass θ 50 Grad beträgt. Oder, wenn ich sage, dass der Winkel θ 80 Grad ist, könnt ihr sofort berechnen, dass der Winkel ψ 40 Grad gleich ist. Lasst uns das beweisen. Ich lösche das. Beginnen wir mit einem Sonderfall. Ich zeichne nun einen Peripheriewinkel. Eine von Sehnen, die diesen Winkel bilden, wird Durchmesser des Kreises sein. Das ist kein allgemeiner Fall. Hier, wird der Mittelpunkt meines Kreises sein. Setzen wir hier einen Punkt. Ich bestimme den auch nach Augenmaß. Nun zeichne ich den Durchmesser. So sieht er aus. Ich markiere den Peripheriewinkel. Dieser Durchmesser ist eine der Seiten dieses Winkels und die zweite Seite sieht so aus. Ich bezeichne diesen Winkel mit Psi. Das ist der Winkel Psi und diese Linie ist der Radius unseres Kreises. Dann ist diese Linie auch der Radius unseres Kreises, der geht vom Mittelpunkt bis zur Kreislinie. Und die Kreislinie ist, wie wir schon wissen, alle Punkte, deren Abstand vom Mittelpunkt des Kreises gleich dem Radius ist. Also, das ist auch der Radius. Das hier gebildete Dreieck ist ein gleichschenkliges Dreieck. Zwei seiner Seiten sind gleich lang. Und wir wissen, wenn zwei Seiten des Dreiecks gleich sind, sind seine Basiswinkel auch gleich. Das heißt, dass dieser Winkel auch psi ist. Ihr könnt das nicht erkennen, weil dieser Dreieck geneigt ist. Aber ich glaube, viele von euch werden das erkennen, wenn ich das Dreieck so zeichne. Wenn ich sage, dass das r ist und das r ist und dass diese zwei Seiten gleich sind und dieser Winkel psi ist, ich zeichne ihn deutlicher, dann sagt ihr, dass dieser Winkel auch psi ist. Die Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks sind gleich. Sehen wir den Zentriwinkel an. Das ist der Zentriwinkel über dem gleichen Bogen. Ich zeichne den Bogen, auf dem die beiden liegen, deutlicher. Das ist mein Zentriwinkel Wenn dieser Winkel Theta ist, welche Größe wird dann dieser Winkel haben? Dieser Winkel ist ein Supplementwinkel zum Täter. das heißt 180 Grad minus Täter. Wenn ihr diese beiden Winkel addiert, erhaltet ihr 180 Grad bzw. einen gestreckten Winkel, weil das Supplementwinkel sind. Wir wissen auch, dass diese drei Winkel innerhalb eines Dreiecks liegen, also müssen sie zusammen 180 Grad ergeben. Dieser Psi plus dieser Psi plus dieser Winkel, das heißt 180 Grad minus Theta, machen zusammen 180 Grad. Sie müssen zusammen 180 Grad ergeben. Das sind drei Winkel eines Dreiecks. Wir können 180 Grad beiderseits subtrahieren. ψ plus Psi ist gleich 2 mal ψ minus θ ist gleich 0. Addiert θ beiderseits, dann erhaltet ihr 2 mal ψ ist gleich θ. Wenn ihr die beiden Seiten mit 1 2 multipliziert oder durch 2 dividiert, erhaltet ihr, dass Psi die Hälfte von θ ist. Das heißt, wir haben das Gewünschte für diesen Sonderfall bewiesen, wo eine der Strahlen, falls ihr vorzieht, diese geraden Strahlen zu nennen, also eine der Strahlen, der den Peripheriewinkel bildet, der Durchmesser ist. Der Durchmesser ist ein Teil dieses Strahls. Das ist ein Sonderfall, wo eine der Seiten Durchmesser ist. Fassen wir das nun zusammen. Wir wissen, wenn Psi 50 Grad ist, dann ist Theta 100 Grad. Egal wie groß Psi ist, der ist immer die Hälfte von Theta. Und egal wie groß der Theta ist, der wird zweimal größer als Psi sein. Das gilt für alle Zeiten. Ich lösche das. Fassen wir das zusammen. Das Ergebnis, das wir vorher erhalten haben, gilt für alle Peripheriewinkel. Nehmen wir an, dass wir einen Peripheriewinkel haben. In diesem Fall liegt der Mittelpunkt sozusagen innerhalb des Winkels. Das ist mein Peripheriewinkel und ich möchte das Verhältnis zwischen diesem Peripheriewinkel und dem Zentriwinkel über dem gleichen Bogen berechnen. Hier ist mein Zentriwinkel über dem gleichen Bogen. Ihr könnt sagen, wieso denn? Auf dem Durchmesser liegt doch keine der Sälen, die diesen Winkel bilden. Aber wir können den Durchmesser zeichnen. Wenn der Mittelpunkt zwischen zwei diesen Sehnen liegt, können wir den Durchmesser so zeichnen. Nennen wir diesen Winkel Psi 1 und diesen Psi 2 ψ muss natürlich die Summe von diesen beiden Winkeln sein. Und diese Winkel bezeichnen wir jeweils als θ1 und θ2. Wenn wir das Ergebnis ansehen, das wir vorher erhalten haben, wissen wir, dass die für diese Winkel gemeinsame Seite Durchmesser ist. Wir wissen, dass Ψ1 die Hälfte von θ1 ist und dass Ψ2 die Hälfte von θ2 ist. Wir wissen auch, dass die Summe von Ψ1 und Ψ2 die Summe dieser beiden Winkel ist 1 Zweitel mal θ1 plus 1 Zweitel mal Theta 2. Ψ1 und ψ2 ist unser ursprünglicher Peripheriewinkel Psi und das macht 1 Zweitel mal Theta 1 plus Theta 2. Was ist das θ1 plus Theta 2 Das ist bloß der Winkel θ, den wir am Anfang gezeichnet haben. Nun können wir sehen, dass Psi die Hälfte von Theta ist. Wir haben das also für einen allgemeinen Fall bewiesen, wo der Mittelpunkt innerhalb von zwei Strahlen liegt, die diesen Winkel bilden. Wir haben aber noch keine schwierigere oder allgemeine Aufgabe gelöst, wenn der Mittelpunkt nicht innerhalb zwei winkelbildenden Sehnen liegt. Lass mich das zeichnen. Nehmen wir an, dass es der Scheitel ist. Ich zeichne ihn mit einer anderen Farbe. Das ist eine der Sehnen, die den Winkel bilden. Und das ist die zweite von Sehnen, die den Winkel bilden. Wie können wir das Verhältnis zwischen, nennen wir diesen Winkel, Psi 1 das Verhältnis zwischen dem Winkel Psi 1 und dem Zentriwinkel über dem gleichen Bogen berechnen. Hier ist dieser Bogen. Der Zentriwinkel über dem gleichen Bogen wird also so aussehen nennen wir ihn Theta1. Wir tun jetzt das, was wir eben gelernt haben, wenn eine der Winkelseiten auf dem Durchmesser liegt. Lass uns das konstruieren. Nehmen wir an, dass ich hier den Durchmesser zeichne. Wir wollen beweisen, dass dieser Winkel die Hälfte von diesem Winkel ist. Ich versuche den Durchmesser möglich gerade zu zeichnen. Hier ist unser Durchmesser. Nennen wir diesen Winkel Psi 2 Er ist über dem gleichen Bogen. Ich zeichne das mit einer dunkleren Farbe. Nennen wir den Zentriwinkel über dem gleichen Bogen θ2 Also, wir wissen bereits, dass Psi2 die Hälfte von Theta 2 ist. Sie beiden sind über dem gleichen Bogen. Hier ist der Durchmesser. Er ist zugleich eine der Sehnen, die diese beiden Winkel bilden. Also, Psi2 ist die Hälfte von Theta 2. Das ist eben das, was wir im letzten Video gemacht haben. Das ist der Peripheriewinkel. Eine der Sehnen, die ihn bildet, liegt auf dem Durchmesser. Also, dieser Winkel wird die Hälfte des Zentriwinkels über dem gleichen Bogen sein. Lass uns diesen größeren Winkel anschauen. Dieser große Winkel ist gleich Psi 1 plus Psi 2. Dieser Winkel ist gleich die Summe von ψ1 und ψ2. Er liegt auch auf diesem Bogen und der Durchmesser ist eine der Sehnen, die diesen riesigen Winkel bilden. Er ist die Hälfte des Zentriwinkels über dem gleichen Bogen. Wir nutzen hier das, was wir in diesem Video bereits gelernt haben. Also, das ist gleich die Hälfte dieses riesigen Zentriwinkels. Theta 1 plus Theta zwei. Wir wissen, dass Psi2 die Hälfte von Theta2 ist. Lass uns das einsetzen. Das ist gleich dem... Wir können sagen, dass Psi1 ist gleich... Oh, Verzeihung! Psi1 plus... Statt Psi2 schreibe ich ein Zweitel mal Theta2 zwei ist gleich... 1 Zweitel mal Theta1 plus ein Zweitel mal Theta2. Wir können ein Zweitel mal Theta2 beiderseits subtrahieren und wir erhalten unser Ergebnis. Psi1 ist gleich ein Zweitel mal Theta1. Wir haben bewiesen, dass der Peripheriewinkel immer die Hälfte von Zentriwinkel über dem gleichen Bogen ist, ungeachtet der Tatsache, ob der Mittelpunkt des Kreises innerhalb oder außerhalb des Winkels liegt und ob eine der Winkelseite der Durchmesser ist. Jeder Winkel kann man als Summe von den Winkeln darstellen, die wir heute gezeichnet haben. Hoffentlich wird es für euch nützlich sein. Und nun können wir auf diese Ergebnis bauen, um weitere interessante geometrische Beweise zu bringen.